Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir spielen heute wieder Watch Dogs Legion. Ich hoffe, ihr habt das erste Video gesehen. Ansonsten ist es ein bisschen weird, weil dann fängt es mittendrin irgendwo an. Wir fahren zur nächsten Mission, beziehungsweise zur ersten richtigen Mission. Wir erkunden ein bis bisschen die Stadt. Und viel Spaß. Alter. Watch Dogs Legion. It devastated all? three sites in London. Authorities are asking residents to remain in their homes as the situation continues to develop. We have received no official casualty total, but it is expected. Mourners gathered for a series of candlelight vigils that brought closure to thousands of families and indeed to an entire city. London is now laser -proof. They attend Downing Street, where Nigel Cass, CEO of private military company Albion, um, der wird. Der wird in den deutschen äh, Synchro von Gronk gesprochen. Nein, da habe ich nur die englische Synchro gerade. to increased efficiencies in production and distribution, enabled by the use of technologies initially developed and approved for security purposes. a long overdue cleanup as crime numbers take a dive. Illegal gambling, drug trafficking and prostitution all down following prosecutions of the leaders of four of London's five largest criminal syndicates. The streets of Camden... And is extended indefinitely by the government, life finally begins to return. <laughs> Curfews and travel restrictions have been lifted in all boroughs thanks to the deployment of news outlets. Reports of rioting in Trafalgar Square have been greatly exaggerated. Possibly by foreign meddlers, pushing a false narrative through social media. Albion is in complete control of a few... the public about the circulation of fake news. Conspiracy theories persisting in dark corners of the internet that terrorist group Dead Set were framed for the bombings have been roundly rejected. Our own reporters could not find a single Londoner willing to expound those theories on camera. The facts. Aha, jetzt wird unsere Hackergruppe als Terroristen dargestellt und wir sollen anscheinend für die Anschläge verantwortlich gewesen sein. Aha. Ist das jetzt ein Loading-Screen oder... Muss ich irgendwas drücken? Trophäe erhalten, schöne neue Welt. need to assemble a team but I can't reboot deadsec alone let me break into London Ctos and see who's available I'm Claire waters and we' discussing the hacktiviist now allegedism on this week's buccaneer radio I have Colin calling in. Colin, what's your take? Now I've been saying from the start we should have round up DedSec and thrown them in jail. Now I'll say they should all be lined up and shut. Mm. You don't find it awfully convenient that they've been fingered as the attackers but we've seen no proof? Look at Toe! Look at our city! What more proof do you need? Well Colin, I'd say you have to look at their history of non-violent action. Albion's put more civilians in the hospital in the past few months than DedSec ever has. I smell a scapegoat. Now I have Emily calling in. Emily, what's your take? You're absolutely right, Claire. The government's just framing DeadSec because they want to make it seem like they have this under control. They probably have no clue who was behind the bombings. But that doesn't look good on the kabiert. news, does it? Wo sind DeadSec's been a thorn in their side. Who better to pin it on? Angie, I have you next. What do you make of all this? I think of everything, huh? DeadSec showed their true colours to think we harbored such a dangerous element for years terrorists Seatness in our own tomb. backyard do you find deadsec more frightening than the different gangs in london like clan kelly clan kelly might set your shop on fire and maybe they'd kill you but even they wouldn't try to blow up all of parliament next i have crypto king do you feel safer using a pseudonym everyone should why make it easier for them to track you and now we've seen What they're capable of undergraduate. Hold on. Do you mean the government? Are you suggesting the government was responsible for the bombings? Oh, trust me, Claire. They didn't do it alone. Das they're all wir. in on it. The Government, Albion, Sirs, Bloom. Hack. Blue? Ist das Nachrichtensender oder so? Ach, da habe ich mich jetzt reingehackt. Shit, situation is worse than I thought. Ah, uh, but there's a candidate. Looks like your dead sex best hope. Kann ich jetzt einen Character aussuchen? Oh, nice. Schmuggler. Completed a marathon with broken ankle. Nice. Also. Ich lese jetzt garantiert nicht jeden Charakter hier vor. Er hat... okay. Oh mein Gott. Auto. Irgendeinen coolen Charakter. Ich glaube, ich nehme sogar ihn. Ich nehme entweder ihn oder... sieht auch cool aus. nee ich nehme nehm den ersten hier. Oder den? Ne, ich, ich nehme den. Ne, ich, ich kann seine Biografie noch mehr angucken. Okay. Ja, ich nehme ihn. Okay, let's go. Martin Conlon. Let's go. Welcome to the Resistance. Viel Englisch heute. Im Detailvideo habe ich ja, wenn ich geredet habe, nur Englisch geredet. Aber. Ja, das Detailvideo steht bis jetzt noch nicht. Es ist noch nicht aufgenommen. Das ist gerade das erste Mal, wo ich dieses Spiel überhaupt gestartet habe. Und ja, jetzt sind wir in London. Das ist eine Tube. Tube Station. Glad to see you're alive. If you're still committed to the cause, Deadsec needs you. I'll send you the coordinates to our last safe house. Meet me there. Fine. Wo kommt denn die Musik her? Hier raus? Kann ich safe nicht rein, aber da ging gerade jemand rein. <lacht> Wo kommt denn die Musik bitte her von hier drüben? Aus der Aus der U-Bahn? Oh, mein. Hallo. Kann ich dir was geben? Ne, anscheinend nicht. Schade. Kann ich hier rein oder so? Ah, nee, hier. Ah, zum Fast Travel. Nee, ich will aber nicht Fast Travel. Ich würde gerne erstmal... Ach, ich kann da anscheinend nicht runter. Egal. Okay, ich soll... Ich möchte jetzt hier erstmal exploren. Ich möchte mir das alles mal angucken. Hier sind Klos. Was habe ich hier? Heck. Ich habe irgendwas bekommen. Okay. Kann ich meine Waffe irgendwie... Warte, wie habe ich eben das Waffenrad geöffnet? R1, L1? Ah, Steuer... Ah, okay. Steuerkreuz nach unten ist... Waffe wegpacken. Kamera. Nee. Erstmal. Ich möchte erstmal ein bisschen hier rumlaufen. Ich finde das mit... Mit dem rechten Trigger zu sprinten finde ich ein bisschen komisch. Aber... Ich habe es mal besser ausgemacht, weil ich nicht weiß, ob das Copyright ist. Ich denke mal nicht. Ich kann Autodrive anmachen. Aber ich möchte jetzt hier erstmal normal weiterfahren. Oh, da vorne ist äh, Albion. Ich habe gerade gehupt. <lacht> Alter, die Beschleunigung ist ja insane. Okay, ich muss mich erstmal ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Und dran gewöhnen, dass ich in England bin und links fahren muss. Okay, die Steuerung ist ein bisschen komisch, aber da gewöhne ich mich safe on dran. Sehr sensibel. Ich glaube, das mit links fahren schaffe ich ganz gut. Hoffe ich mal. Ich soll jetzt erstmal hier das Safe House locaten. Locate the Safe House Entrance. Untrack Details. Set waypoint. Okay. Okay, erstmal zum Safe House. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Die Steuerung. Ich glaube, ich werde mehr laufen als fahren in dem Spiel. Oh Gott. Die ist ja richtig schwammig. Das kann noch witzig werden. Ja, erster Unfall. Ich glaube, so, nee, so viel ist noch nicht kaputt gegangen. Einmal rechts überholen. Ihr, ihr seht's ja, ich kann das Auto kaum gerade halten. wenn ich immer korrigieren will. Beziehungsweise sogar korrigieren muss. Oh, wait a minute. Trafalgar Square. Okay, warte, da steigen wir jetzt mal kurz aus. Wir müssen eh hier vorbeifahren. Ich muss mal irgendwo parken. Wir stellen unser Auto mal... Wait a minute. Wir stellen unser Auto hier vorne ab. Ich bin zwar jetzt unnötig weitergefahren, aber... Wie steige ich denn aus? So gucke ich nach hinten. Exit mit Dreieck. Ja, ich bin auch dumm. Wieso will ich denn mit Viereck aussteigen? Sorry. Ja, das ist is sogar yeah. auto drive. Oh, I Now, Fuck yeah, off. Yeah. You're lucky I don't have time to break your legs. Give my regards to your Out of my oh, blood. way. Sorry, mate. shit for brains. the What's then? Go on, show me what you make. Alter. Auch die englischen Beleidigungen feiere ich so, ne? Die sind auch ziemlich accurate. Auch hier immer schön die Ampeln benutzen. So. Trafalgar Square. Hier demonstriert irgendjemand. Aber ich... Oh, hier. Hatte lädt die Maske nicht oder ist sie so? Ich glaube, die ist so. Alles klar. Ich gehe mal wieder. Ich sneak immer, aber ich will sprinten. So, mal wieder zurück zu meinem Auto. Ich will ja die Story ein bisschen voranbringen. Ja, ich muss rechts einsteigen, daran muss ich mich auch noch gewöhnen. Oh Gott, oh Gott. Kontrollverlust. Moment, wo bin ich? Ah, hier ist Madame Nee, egal, da gehen wir demnächst irgendwann mal, mal hin Oh mein Gott, was ist das für ein geiles Auto Das brauche ich Ja, da ist auch ein Soll ich vielleicht so packen Ich drücke die ganze Zeit Viereck, ne? Habt ihr vielleicht früher gemerkt als ich?